Oh, hi und willkommen, mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zuletzt vielleicht Play Kingdom Hearts 3. Ja, yeah. wir sind auf dem Weg zur nächsten Welt und zwar Arndel. Richtig cool, ne? Da will ich hin. Darauf freue ich mich schon. Ähm, ich glaube, ich habe eine Fe Fertigkeit ausgerüstet bei meinem Gummijet, dass mein Schub irgendwie jetzt schneller auflädt wollt noch ein paar andere Sachen, sowie Antriebe und also was da reinpacken, aber ich habe nur diesen riesigen noch und ja, weil die sieht ein bisschen komisch aus mit so einem Mini-Dingen. Den habe ich da halt mal ausgelassen. Egal, wir gehen jetzt mal hier und gucken uns ein bisschen um. Wir wollen mal ein paar Schatzdinger hier einsammeln. Hier diese runden Dinger halt, ne? wo Schätze sind. Ich glaube davon haben wir noch keinen einzigen hier. So, das wollen wir auch ja das halbe mal auftauen aber schon sagen jetzt nicht geht ne? ich weiß ja jetzt hier wird aussieht auf dem hier kommen wir machen dich mal fertig stufe 2 kein ding weil die gegner so schnell wie möglich aus 100 gegner jetzt sehe ich ja uh, wieder da kommen oh gott tun die zauber einsetzen Okay. wohl cool. Glaube ich. Nicht cool für mich. sorry, ihr das. <lacht> Raketen. Oh ein goldener Gegner. Krieg ich von dir was? Außer Schaden natürlich. Ich krieg Schaden von dir. Hey. Einfach von hinten gekommen, Mann. Oh gott und alle erledigt ich freue mich schon hier richtig mit so einem richtig richtig überporten porten jet hier irgendwann durchzufliegen mit so einem richtigen bonzen jet irgendwann mal ja das ist so ein schatz ding das holen wir uns doch mal Auch da boh jetzt seid ihr ein bisschen am wackeln aber trotzdem noch kein problem macht da oben ist auch so ein ding nein er richtig gemeiner geworden ich sehe euch noch kein Ding. also ich krieg schon die schätze ja Joink. war bestimmt voll nervig anzuhören so, hier ist schnee ich glaube wir sind auf dem richtigen pfad schon wieder aus den augen verloren wo das ziel ist rechts irgendwo okay. War einfach irgendwo ein Pfad oder so. Ne, das hat eigentlich Geld als Geld, ne? Es hat erstmal, wir gegen so ein Ding geflogen sind. Ich habe wahrscheinlich hier diese Dinger verpasst, ist aber egal. Den Gegner? Nee. Äh, pro Gegner erscheinen ähm, okay, cool. Oh, die Dinger, ja, habe ich mir gedacht. Das ist cool. Aua. eiszapfen erledigen anscheinend glaube ich glaube ich kann auch einfach neu mitschießen oder oh, das war ganz schön schaden das ding mal schaffen wenn ich mich nicht die ganze zeit treffen lassen würde ein mist ah. den gehen die Dinger nicht kaputt? Doch, da ist gerade einer kaputt gegangen. Oh Gott. Gott. dauern aber auch lange kaputt zu gehen hier. Ach was hat? Ah, ah Gott verdammt, ich muss damit zielen. Ich muss ich ein bisschen stillhalten, auf nicht abzuschießen. Das Ding ist schon leicht tot. Merk ich gerade. Soll seine Schwachpunkte echt nicht draußen hängen lassen? Ich meine, er sonst schön hier vernichten können, wenn nichts nicht diese dinge ja draußen platziert hättest, wenn ich mich frag. tot oh, jetzt beginnt das der echte kampf ernsthaft war ja. ein cooler kampf der erinnert mich irgendwie an dieses piratenschiff aus king nummer 2 diese festung ja in der welt die niemals war ja auf dem weg man so Auge gegen so eine riesen festung kämpfen. So, ich weiß nicht, ob die Raketen Ziel suchen seid aber ich hoffe es. dann so, machen das macht dat überhaupt Schaden, wenn ich auf das Ding äh, schieße, nee. Nur wenn ich das hier abschieße, ne? Ja, bist, äh, hi. Alter, mache ich viel Schaden gegen das Ding. Oh Gott, ich bin gleich tot, werde ich. Auf zu ballern. Ich hoffe, das Ding los bitte. Doch, ich bin der, der so blinkt. Wir die, die, die, die, die haben schon gewundert. hat. okay, war knapp. Oh Gott, ach oh Gott, muss ich ein höheres level hier sein oder wie so ein abgeschlossen oh Gott, wo fliege ich hier hin äh, raus hier will doch schon in die welt jetzt hier reingehen so nach diesem boss sag ich mal ich mir die ganzen sachen hier später Da stören wir es hndl gut oh, ich freue mich auf diese welt von was ich gesehen habe ist welt sieht wunderschön aus dem film von dieser welt mag ich auch habe ich würde ich den erst vor kurzem erst gesehen habe also vor einem jahr oder so an weihnachten oder ja, weihnachten freue mich mal ein sehr guter film Ja, guck dich da mal an. Oh, und wir sind direkt hier. gemacht, Donald. und Gouvy. It's cold, it's hey, Donald. Give me a coat. But my condition too used to the beach. <laughs> islander what can i say huh huh look even the sea's turning to ice donald this isn't your magic is it <lacht> do you think it's the heartless Might be. let's go alsol als der trailer gezeigt wurde und die Soundeffekte waren noch irgendwie voll komisch. Wow. Hm? Oh. Oh. Oh. That girl, she so sad. Ahrendel, warum steht das da Steht doch da oben. I what Maybe the Heartless? We should talk to her. Oh, die Musik. aus dem Trailer schon gehört? Der hey, Trailer war irgendwie so komisch, weil die Soundeffekte waren irgendwie so reingepackt einfach nur so und haben irgendwie nicht zur szene gepasst man hat zum beispiel irgendwie gegen herzlose im trailer kämpft hätte man einfach nur so uh, uh. da war sehr merkwürdig weil da war äh, noch nicht fertig halt das spiel das stand auch immer überall so ja Soundeffekte sind so weil das spiel noch nicht fertig ist und so oh, ich diese welt jetzt schon sieht so schön aus hier überall schnee wäre ja so richtiger fan von schnee zum so Weihnachtsstimmung und also was wo das jetzt nicht wirklich was mit links zu tun hat das eispalast sehen ah, okay wissen wir das schon mal gut was ist hier war den ohrring stellen wir ja warum nicht kann ich auf einmal so viele sachen erstellen so, äh, da haben wir ne? mich jetzt hier nicht wieder da soll ich mal von jedem ding ja mal eins kaufen ja, warum mache ich das ich will auch wenn ich die sammel kriegt kann ich die doch kaufen warum tue ich die an Später noch mal kaufen, keine Ahnung. Mein Gehirn hat schon so ein Furz gehabt. So, hi, er Kämpfe. Piratenschnee im Eis, das tut weh. Ich vielleicht mal meine neuen Dinger hier einsetzt. habe ich noch gar keins eingesetzt. Das hat von Winnie Pooh, ne? Winnie -Po. Oh, diese Viecher schon wieder hier knarren oh, das ist fast genauso wie die andere ja, mal die konnten nicht für jede waffe hier extra animationen zu so machen haben sie halt in einigen sachen für einige waffen mehr hier gemacht Ja, der ist auch noch ein wie Okay, gefährlich. Hm, sehr gut. Erstmal andere. Nee, das hatten wir schon. Das Jojo. Äh, Habe ich vergessen. sie also die Dingens hier. habe ich ja gerade aus der Tonig denken ja ne? luft wo ist cool ich zeig mal oh, das ragnarok ja, wie lange dieser kampf hier schon geht ne? diese waffe klingt irgendwie als wird sie überhaupt nicht wehtun Mehr. Äh, Dingens immer und ewig. Ja, that. und ich glaube, das ist das. Man muss nicht bloß. Was das denn hier? da muss schon sagen. Fertigkeit. Luftkombo Boost den schaden von luft wo ja damit ich würde gerne glücksemblem und also was vom ersten mal hier finden Haha der war gut ne? ich das hier was hier alles beim ersten mal alles finde ne? das sieht schon wieder so aus wie so eine welt die riesig ist und sehr weitläufig wegen als halt weil hier so ein riesen Berg ist, nehme ich mal an. oder denn? Warte mal Zutaten hier. Wo? Wo? Siehst du hier schon wieder was man? Schwarzer truffel Hier mal, da kommen wir irgendwann später hin, ne? Da sieht es nämlich so aus, als könnte man hin. Hi, na? Mal eine neue Waffe ausprobieren, Kollegen. Oh, macht das mal. Leg und sie Linke Krallen. Oh cool. Oh, trotzdem. Wenn mich an die Antiform. Was gut ist. Ich liebe die Antiform. Beste Form. Also die jojos aus der deluxe Edition. Die ich habe. Haha. Du doch Jojos wird so geschrieben. Letztes letzte Mal gegoogelt, aber ich habe nur Jojo -Jo gefunden. Also die Serie JoJo's Bizarre Adventure. Aber da stand irgendwie als Jojos gesucht habe, hier Jojos mit äh, mit Y. Ich mir dachte, nee, er kann doch nicht sein. So, wo seht ihr schon wieder sachen wo ich wieder nichts sehe ihr habt so gute augen sagt mir doch direkt mal wo er das mal alles sieht Boah. da habe ich hier gerade eingesammelt kann auch sein neue gegner abschießen Cool, Wird. Will Ragnarok? Cool. Frist Goofy. Jo -ho -ho -ho ah, jo. Du. Was passiert, wenn ich hier Simba hinsetze? Du, der ganze Schnee an Schmelzen, Schmelzen, Schmelzen, Schmelzen, Schmelzen. Ne? Flinke Klinge. Da war die Tür, habe ich gesehen. Cool. Habe ich gerade beim Rollen angegriffen? Problem ist immer, immer wenn man eine neue Waffe kriegen, dann wird einen sofort irgendwie gesagt, wie die funktioniert. Naja, nee, aber meistens dauert es dann erstmal wieder, bis ich in den Kampf komme. Ich habe das schon wieder vergessen. Sag ja nur, okay. Oh, ich liebe diese Welt so schön aus. Ich liebe Schnee oh, damals. Gut. Dann kann ich irgendwas hochleveln wieder? Ich habe immer noch nicht das Dingen davon gesehen, ja, das Finale. Da könnt ihr mal bitte ja mich das machen lassen. Ja, ich greife beim Rollen an, cool. Frist hat Doppel Jojos Doppel Jojo. -Jo. Oh Gott habe ich hab übrigens mal versucht mit dem Jojo -Jo zu spielen. Ich komme damit nicht so gut klar. So äh, so am Boden gerollt und so hat schon irgendwie eine Schramme irgendwie an den Seiten. Super In ein paar Jahre mehr Ding wahrscheinlich voll irgendwie Millionen wert oder so, aber habe schon eine schramme und also was da drin also ist traurig alter wie ist ein instrument hier nennt man die noch mal, jetzt so, ich will mal kurz gucken habe ich schon hier von honig oh, regen naja nee, ist noch nicht gut Oh, oh, oh, oh. oh ja. Wow. War das ein Gufi. Ja. Ja. noch, Ja. Oh, ich tue halt nicht reflektieren auf dich willst du mich auf Was ist los mit der Gruppe? Ich höre die ganze Zeit nur, wie du am Schreiben ist okay. Äh, von hier kam man, ne? ich bestimmt schon zehn Embleme und so verpasst, aber... das kennen wir ja. Wie gibt es denn hier? Thron. Ich habe bestimmt auch schon Thron verpasst, ne? Nein, gut. und hier gibt es viele wie elf stück oder so glaube ich wandert, ne, so da gesehen hab. Eine Ahnung. Er kennt ja wer das hier abläuft ne? Wir werden später eingereicht und da oben rechts ist irgendwie was da nicht da hoch Nein, nicht, nicht runterfallen, so äh. Let's see. voll aus kommt man da hochgehen. Kommt man da hoch, stimmt jetzt noch nicht, ne? Let's see. Nein, oh. Na gut, später. Ist noch so ein Ball. Okay, muss schon sagen, von ist er kaputt gegangen direkt. Stachel, ja. Ja, hier kommt man bestimmt ein, ne? Wir aber nicht. Ah. Ja, ne, wie kommen die beiden eigentlich mal ich schon in Kingdom Hearts 1 und 2 immer gefragt, wenn man irgendwo hoch springt oder so. Wie kommen die einen immer hinterher? Wie machen die das? glaube ich in Kingdom Hearts zwei als äh, Goofy irgendwie eine ja. Schildkröte war. Man musste irgendwie äh, in Pride Lands, in der Welt von König der löwen muss man immer so ein äh, Ding springen, immer so eine Schlucht. Wie hat Goofy es darüber geschafft? Das ist eines der größten Geheimnisse, den ganz Kingdom Hearts. Na, wo ist das Ding, ja? Ach so, wir sind hier, okay. Ah, okay, ich verstehe schon. Ich wichtiges gefunden. Ja, lass mich da ist das Erste, okay. Cool, Bis jetzt haben wir noch nichts verpasst. Ja, ich weiß, ich weiß. Leute, Leute, schaut euch das an. Warum bist du nicht eher in die Animation? Kollege, und, und, und was haben wir gewonnen? Entscheidung im Schnee, stimmt davon, hat man auch im letzten Part ein paar spielen können. Mickey maus Spiele ja, beim nächsten Mal. da so, was haben wir ja noch wirk hm. für die welt wird sehr groß und das ist das erste glücksemblem war und wir schon jetzt zehn minuten rumlaufen hey, war I'm from let's just say some place a little warmer. Huh? And I'm goofy. Are you visiting Arendelle for the coronation? Huh? Uh um uh, you guys ich ja. So, what's your name? Elsa Queen Elsa, of Arendelle. What? The queen? Huh. You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what dogs like, don't we? Sure, adventuring's fun, but it definitely has its ups and downs. When the going gets tough, us friends have to stick together. <laughs> exactly! Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? I don't do that! Äh, aber wo uh, ausflippen? Elsa, did you? The heartless. Wir schnappen wir uns. Don't worry, we got him. Take cover. Gott, was ist das denn da hinten? Ich Elsa könnte die stimmt erledigen. positiv. Einfach einfrieren. Oh, wir haben gelbe Klamotten, sich gerade. Okay, du machst mir ein bisschen Schaden. Also komm her. Und jetzt mit in die Fresse, pass auf. Okay, der macht doch schon ein bisschen nervig schaden. Was sagt, oh Gott, jetzt wieder durch oder in die Fresse? Der lebt immer noch. Rotform. Antiform aktiviert. Aber ja. Alter hat der viel. Aber ja. Will deinen Abschluss sehen. Okay. Kann ich dann andere aktivieren aber alles klar ich glaube da opfert man irgendwie ap um seine stärke zu erhöhen oder so habe ich hier irgendwie gelesen irgendwie in, in unter hilfe hier irgendwo glaube ich weiß nicht oh man schießt sogar zurück <lacht> sehr gut ah, ich bin hier hinter der deckung du kriegst mich nicht ja <lacht> gotcha. weißt du weißt was zu tun ist gut aber ich habe einen raketenwerfer Also, und becher okay ich weiß auch was zu tun ist kufi ne? einfach meinen raketenwerfer aus Elsa, are you okay? I... I'm sorry I was so upset. Thank you for your help. Oh. Look out! Whoa. That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do... is hurt people. It's okay, those were just the heartless. You said that word before. What are they? Monsters that are after people's hearts. Wherever they go, there's trouble. They're after... people's hearts? Yes, they're dangerous. You should head home before it gets any worse. This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. What? Arendelle is safer with me staying up here. Not safer for you! Oh. Please, go away! Elsa... Oh, don't worry, she'll be okay. Seems like she's pretty strong. She wants to be alone. yeah, I hear you, but I just wanted to know why she was so sad, and hell is it any of your business? Huh? read the room, kiddo oh, can stimme hallöchen who are you? That's the organization code you knew Excuse me? Oh, yeah, you forgot. The name's Larxine. This time, remember. And we'll take care of Elsa, so don't you worry. Uh... Do you. <laughs> well, she seems to think she knows us, so maybe we should play along. Not unless her name's Terra. Excuse me, I'm What? right hier? Oh. <laughs> Warum are you after Elsa? sind wir hier? Warum sind wir hier? Warum wir hier? sind wir hier? Ausgewählt töten. Ja, verdammt. Wie sie versuchen uns zu töten. Was da irgendwie gar nicht zur originalisation bis jetzt sind die immer nur aufgetaucht haben uns ein paar worte gegen den kopf geworfen, sind abgehauen ja okay außer außer Vanitas. der hat versucht uns zu töten da wurde durch eine tür geworfen das ist immer noch die beste szene in diesem spiel bisher well, we can't stay in, here. Elsa's in real trouble now. Yeah. Okay, wir sind jetzt... Okay, wir sind ja echt irgendwo in ganz anderen Gebiet auf einmal. Wie ist das denn passiert? Okay, Labyrinth habe ich schon gelesen. Dat. Gott, verdammt. verdammt. So. lag sehen Und sie ist auch genortet, weil sie gelbe Augen hat. Ich glaube vorher hatte sie irgendwie grüne oder blaue Augen. Damit haben wir ein bisschen in der echten Organisation alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ersten Ersatzmitglied. Also, weiß ich nicht, ob das zählt. Sechs, sieben, acht. Da ist noch fünf Leute, die wir noch nicht gesehen haben. gut wird interessant. Ich Ja. Ja. nicht Ja. Ja. Ja. da Ja. kann da irgendwo hoch Also, ich mal Feuer einsetzen, das ist bestimmt gut hier. hat Genau da geschossen wo ich nicht wollte. Oh, Wo? Wo, das? Hat. Ich kann da gar nicht. Doch, ha. Mein Gehirn eingesetzt. Da frage ich mich jetzt natürlich, wo geht es jetzt in dem anderen Weg entlang? Gucken wir mal, ne? schweigen wir mal ein bisschen. <lacht> oh hey. Macht es einfacher, bestimmt irgendwo ein Glücksemblem oder Let's see. No. wenn doch dann habe ich wieder verpasst. <lacht> ja, ähm, die Welt in der wir hier sind, übrigens, was ich noch nicht gesagt habe. Ist die Welt von ich vergesse immer, ob es heißt die Schneekönigin oder die Eiskönigin. Ich glaube die Eiskönigin. Ne? Und ja, ähm, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Habe ich erst vor einem Jahr erstmal mal gesehen. Ich wollte ihn schon viel früher gucken, aber kam irgendwie nie dazu irgendwie. Und ja, äh, vor einem Jahr habe ich dann doch mal schafft, den Film zu gucken an Weihnachten ein tag vor weihnachten oder nach weihnachten ja im fernsehen und ja ich fand den super den film tolle lieder gute guter Plot bis so am ende also war sehr interessant also gehört kommt hier auch in dem spiel so vor ja ich mag den song ich lass los oder Let it Go. Einer der besten Songs, die ich irgendwie je gehört habe in disney film Wahrscheinlich sogar mein Lieblings-Song. Äh mhm. Wie viel aushalten? Ne? Was das und das und die. auch wer zwar nicht oft getroffen aber wenn ich getroffen werde dann tut das doch schon ganz schön weh finde ich alles gut willst du mich heilen donat da nehme ich nicht so aus ja, ich glaube so anzugreifen macht mehr schaden und glaube ich besser glücksemblem schon wieder Wutform. cool hier ist eine sackgasse da kann man hoch sehe ich gerade gut wenn ihr bei sackgassen sind macht das macht das für mich ein bisschen einfacher durch diesen labyrinth, durch dieses labyrinth hier zu navigieren also habe nichts dagegen Gib mir ruhig Sackgassen, dann weiß ich wesentlich, wo ich lang muss. aber wir wieder mit dem Königsanhänger hier rum? Nee. Der nichts dagegen, oder? Oh, hi. Secret Tunnel. Secret Tunnel. Oh, Eisler brennt Cool. Oh Gott. Ich sehe jetzt gerade, wie die Katze hier aussieht, ey. Ach, hier sind wir jetzt gut. Passt doch. So, dann gucken wir mal, wo jetzt nie überall lang. immer wir jetzt mal hier so, ne? Das sieht sehr wichtig aus. dass da noch nicht hingehen. Ich bin schon aus, dann wird da irgendwie ein Boss oder so warten. So, was ist das hier? Da bin ich gerade runtergegangen. Genau, meine ich? Boom. Hallo ist auch hier? Glaube ich ja nicht. So, machen wir mal mal hier. Die Gegner sind hier doch schon ein bisschen ätzend zu kämpfen, zu bekämpfen. Vielleicht bin ich ja noch nicht hoch genug gelevelt. Ne? Ich erreiche immer das empfohlene Level immer erst am Ende der Welt. Mein King Nummer zwei, so jedenfalls. aber Ich glaube, hier ist dann auch schon. Hier kommt auch schon sehr nah dran. Ne? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber haben wir wenigstens mehr Herausforderungen am Ende. in die fresse in die fresse oder auch nicht das wollte ich nicht machen und öffnen das wollte ich nicht machen ich wollte das öffnen oh. schneemanns grösschen aber oh, seid ihr denn boom nach ja genau oh gemacht, Donald. Halt gut gemacht, Donald. Halt das laufen wir, glaube ich, ein bisschen zurück. Ne? warte mal. Von hier kam ich. Ah, oder auch nicht. Warte mal. Nee, von hier kam ich. Oh, Labyrinth. Warum müssen es Labyrinthe sein? Na, warte mal. Boah. Ich glaube, ich habe hier alles gefunden, gesehen, gehört, geschmeckt. Oder? Und da kommt man runter, genau. Da kommen wir wieder hierhin. Ja, gut. Dann gehen wir da. Diesen einen wichtigen Raum. Also hier, wo wahrscheinlich ein Bosskampf kommt. Guck mal, sieht doch schon so aus irgendwie. Sage ich doch. Niemande. free. bomber und donald skalt glaube ich Gut gemacht donald nein ich wollte dran gehen da also sind hat die niemande die, die laxien kommandiert würde ich jetzt mal so raten What? man setzt ja keine elektrizität ein kommt schon da könnt ihr doch mal eure meisterin zuliebe ja tun sag ich mal eure gebieterin eure führerin ich das ding angreifen ich hatte ich habe da oben gelesen drückt vier und da bin ich einfach gerollt instinktmäßig Boah. was Ach, was? Wer hat das bitte schon irgendwas gemacht? Eine what? Think it tunnel. <lacht> Secret Tunnel. Yeah! Okay, hier müssen wir rutschen. Ja, boah, den gesehen. Ah, oh. ah, oh, das ist doch, glaube ich, wo man ein AP noch übrig hat In meiner Combo, glaube ich. Trotz kopf ist glaube ich bedingt, ja allgemein. Hey, oder schon mal eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist, zum Überleben. Genau ja irgendwas, Raketen tanzen, Raketen, Raketen, Raketen. So, her damit kann ich bestimmt nicht ausrüsten ne? Dick -Schädel. Ja, wenn du zwei oder mehr im und von attacke getroffen ist der schutz erstreckt sich über eine gesamte gegnerische kombo ja, wenn ich nächstes mal fp kriege dann also im moment brauche ich jetzt noch nicht so das spiel ist jetzt noch nicht so schwer ob das gesehen immer mal ein bisschen weiter hier also war nicht sehr gut versteckt aber sieht es aus ich glaube wir haben schon drei oder vier stück hey guck, ich da mal an wir haben bis jetzt alle gut vielleicht ist das ja diese welt hier ne? da shop und schweichpunkt sehen auf der karte könnte ihr es wagen ich sehe schon die dinger und dinger hier spawnen eiszapfen darunter stehen ey. also mich ja wunder schon von anfang an wir werden ja alle 13 Mitglieder hier sehen von der echten Organisation, ne? Wann bekämpfen wir die im Bildschirm? Bekämpfen wir die übrigens alle? Weil wenn ja, dann wann? Wir haben es jetzt noch keinen einzigen bekämpft. Oh Blitzra, geil! Und wäre ein bisschen komisch, wenn wir die alle, also ganz am Ende erst besiegen, weil weiß ich nicht wie lange ist denn dann das ende dieses spiels ja, wirklich gegen alle von denen kämpfen deswegen glaube ich wir werden nicht gegen alle kämpfen und das wäre ein bisschen doof weil warum sind dann die ganzen charaktere hier? Ich meine, wir haben zum beispiel lag sehen gesehen ne? die wir seit chain of Memories nicht mehr gesehen haben Natürlich will man gegen die kämpfen ne? aber wir müssen ja auch noch gegen wichtigere leute hier kämpfen soweit nicht Ansem, Semnas und so. Schöne, was ich meine. Wann kämpfen wir denn gegen all die? alles erst am Ende gegen die kämpfen. Wie lange ist denn das Finale? Oh. so so wollte schon sagen, was ist das? Nicht, dass ich was dagegen habe. Ich meine, wenn das Finale ganz am Ende absolut awesome ist, dann hätte ich nichts dagegen, wenn wir erst alle, oh Gott, am Ende gegen die kämpfen. Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, was da passieren wird. Und ja, das macht mich ein bisschen nervös. Aber das wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen. Schmieden erstmal oh. was neuer Items zum Schmieden. Neue Heil kommen neuen Tropfen, neuen Stein da. Tropfen und Frostschutz Blitz. Wo volle MP-Salve und ist das. problem ist ich weiß nicht was ich hier schon als hergestellt habe und was nicht ich tu eine blitzkarst herstellen weil warum nicht ich hoffe die haben wir noch nicht hergestellt ja. 45, 48. Herzlosen Keule, niemals wache. So, ähm, kaufen. Und jetzt haben wir ein neues. Die ganzen Dinger ja, ne? Schlüsselschwert hochleveln. Schlüsselschwert hochleveln. Äh, damals. Was wollen wir hier hochleveln? Erstmal das hier. Das ist noch ein bisschen unterlevelt, sehe ich gerade. Immer und ewig. Hm. Weiß nicht, das hier hat noch gar keinen Effekt, also ja, machen wir mal. hat nichts gemacht. Dreck. wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde sagen, wir würden, wir machen noch ein paar Dingens hier, ein paar klassische Königreichspiele, ne? Weil, warum nicht, ne? Auf den Jahrmarkt. Essen zu beeindrucken, die Wüsten zu grillen. Ketchup. Ich mache das einfach. Ich muss, äh Wo denn die Brötchen her? Ah okay. Ah, okay. Holmes und ah, ich verstehe. Boom. <lacht> Das ist lustig. Ah, Dreck. Ich gebe dir mehr als du willst. Was willst du eigentlich? Okay, das ist lustig, das Spiel. Pommes und ketchup. So, hat er gezählt danke ja und dann haben wir entscheidung im schnee weil wegen thema und so ne aber man braucht nicht wirklich sich das hier an sich äh, durchlesen aber machen muss ich meine das sind game and watch spiele die sind sehr einfach zu erklären muss man nicht wirklich hier weiß ich nicht auf achten kann ich mal Bäume springen Nö. So, und ich muss natürlich irgendwo reinfahren weil halt ein Zeh irgendwie nicht gleich abgeschlossen habe und ja ben. So, dann machen wir das hier noch mickeys Zirkus Was? Muss ich damit machen? Auf den Dings hier geht nicht weiter. Ja toll, du tauchst erst mal auf nachdem Donald, nein. hat <lacht> sehr gut. Sehr cool. Gut. Viele Spiele kommen ein, zwei, drei, vier. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 das ist ganz schön viel. glaube ich sagen, wir haben einen, wir beenden den Part hier. In nächster Folge es weiter in RMDL und ja, ich hoffe euch gefällt der Part. Ja, dann bitte lasst ein Like, ein Abo und Kommentar, das wäre sehr lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. tschüss Sikowski.